Scott, meine lieben Freunde, und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Wir haben letztes Mal gelernt, wie wir aus einer Datei unseren unsere Level auslesen können, und heute schauen wir uns mal an, wie wir etwas Leben in unser Programm bringen können. Also, wir wollen heute bewerkstelligen, dass wir einen ein Spieler sozusagen erstellen können und den auf dem Feld herum bewegen können. Gut. Dazu erstellen wir mal eine neue Klasse. Dazu gehen wir hier auf diese ähm, auf dieses Projekt, rechte Maustaste hinzufügen und Klasse. Und sehen wir hier schon, wir wählen einfach die, die Standardauswahl Klasse aus und erstellen unsere Klasse Entity. Ich muss nur schauen, ob ich es richtig geschrieben habe: Entity. Ja, das sollte stimmen. Gut. Dann haben wir hier unsere Klasse Entity. Ähm. Für den Anfang wird diese Entity-Klasse drei, ähm, drei Variablen besitzen. Es wäre als erstes das, das der Int-Type, also der Typ dieser Entity. Das bedeutet momentan haben wir so ähm, zum Beispiel 0 ist gar nichts, 1 ist Wand, das sind aber keine Entities, das sind ganz einfach Blöcke. Für das werden wir dann später noch eine Klasse erstellen. Aber momentan sagen wir mal. Das ist zum Beispiel, also bei 2 ist zum Beispiel dann ein Spieler. Oder bei drei wird ein Monster sein. Oder dann die verschiedenen Monster-IDs eben von 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Ähm. Gut. Wir brauchen dann noch eine Int post X und Int post Y. Das sind die Positionen also die position eigentlich die x und y Koordinate. gut ähm, wir müssen jetzt mal wie schon gesagt ähm, wollen wir dann später einen, einen spieler konstruieren und dazu das machen wir gleich ähm, wo machen wir das Wir machen das zum Beispiel da nach dem Rendern oder eigentlich vor dem Rendern, also beim Erstellen des Eigentlich vor dem Erstellen des Erreischen, das heißt, wir sagen einfach schon da gleich am Anfang machen wir uns einen Entity Player ist gleich New Entity und dann wird uns schon auffallen, ich weiß nicht ob wir einen Fehler bekommen. Nein, bekommen wir nicht, aber wir, wir haben noch keine Konstrukte. Also das würde, würde momentan noch gar nichts tun. Ähm, ja, Dazu legen wir mal einen Konstruktor fest. Das machen wir so. Public, Entity, also einfach, wir schreiben Public und dann den Klassennamen und dann die ähm, Parameter, was dieser Konstruktor erfordert. Das ist in unserem Fall IntType int pos x und int pos y ja jetzt sehen wir schon dass wir hier in der programm.cs einen fehler bekommen weil ähm, das keinen weil es keinen konstruktor gibt der null argumente akzeptiert ich mache jetzt einfach mal einen konstruktor mit 000 um ihn zu beruhigen so und jetzt können wir da einfach this.type ist gleich type this. posx ist gleich posx, this. posy ist gleich posy. Warum schreiben wir das punkt ähm, Die Variablen, was wir ähm, Sprachfehler. Die Variablen, was wir im Konstruktor übergeben, heißen gleich wie die Variablen, was es in dieser Klasse schon gibt, also type posx posy. Ähm, damit wir jetzt Konflikte verhindern, weil wenn wir machen type ist gleich type, dann haben wir ist gleich zugewiesen und das Zuweisung zur gleichen Variable ist eher logisch, weil wir weisen dieses Type hier, also was in diesem Kontext gültig ist, in dieses in dieses selbe Type wieder zu. Das bedeutet, wir müssen jetzt ihm sagen, ich meine nicht dieses Type in dem aktuellen Kontext, sondern ich meine das höher gestellte Type, das was in der Klasse existiert. Dazu schreiben wir eben: Punkt Type ist gleich Type. Macht die Variablen noch private einfach so zur Sicherheit? Obwohl, eigentlich noch nicht. Noch machen wir sie nicht private. Wir machen sie jetzt nachher private. Wir haben jetzt, wenn wir hier mal einen oder hier einen Breakpoint setzen und das dann ausführen, dann stoppt er hier und wir können uns die ganzen Variablen ansehen. Da können wir dann im Player schauen. Das ist ein, eine Variable des Typs Entity und enthält diese drei Variablen alle auf 0 gesetzt, weil wir sie daher auf 0 gesetzt haben. Gut, das ist schon mal gut, das funktioniert. Und jetzt sagen wir zum Beispiel, ähm, die ID2 ist ein Spieler. Ja, das ist in diesem Fall, oder ein Mensch sagen wir mal. Mensch. Ähm, das ist in diesem Fall einfach die ID Nummer 2. Ja. Wenn wir das jetzt ausführen, passiert logischerweise noch gar nichts. Aber das können wir jetzt ändern. Nämlich in unserer Render-Methode, da unten, oder eigentlich unserer Render-Prozedur. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das Ganze ähm, beim Level einlesen, das heißt in direkt in den Field Array schreiben wir schon rein an irgendeine Position, also in diesem Fall wäre es 0,0, also die Position die wir da übergeben, schreiben wir dann einfach rein einen Zweier, das bedeutet, dass da ein Mensch steht. Oder wir machen es erst bei unserer Render Prozedur, also wirklich da unten, wo dieser Field Array einfach gezeichnet wird. Ähm, Momentan denkt man wahrscheinlich, dass die erste Methode, also direkt in den Array schreiben, die effizientere ist und das mag auch sein, aber wenn wir später dann ähm, Game Loops machen, also dass das immer wieder gerendert wird und nicht nur einmal, dann werden wir drauf kommen, dass das Ganze ähm, uns dann nichts mehr bringt und wir müssen das eigentlich unten machen. Gut, das heißt wir schreiben jetzt da, Case da können wir nicht Case 2 schreiben, weil wir switchen ja den Field XY. Da müssten wir dann nach, nach jedem ähm, Durchgang durch das durch alle Entities die es bis jetzt gibt ähm, durchlaufen und schauen sind die Variablen gleich. Das machen wir indem wir hier eine List erstellen mit Entities und in diese Entity List können wir jetzt Entities reinspeichern ungefähr so gut und jetzt können wir da vor oder wir können eigentlich gleich eine for each machen Entity e in EntityList, also für jede für jedes Lebewesen sozusagen in dieser Liste. Um, if e. Punkt. Um. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Ich habe es vorher eigentlich schon gesagt, aber ich war zu blöd, um es zu merken. Also wir müssen diese variablen in der Public machen, sonst können wir von außen Logischerweise nicht darauf zugreifen. Punkt Pos x ist gleich x und e.posy ist gleich y. Konsole.write äh, Was machen wir als Menschen? Zum Beispiel ein m. Gut, theoretisch, wenn wir das jetzt ausführen, ja, wird an der Position 0,0 0 eine, eine Entity gespeichert, nur sollten wir das nicht dahinter machen, weil wir sehen schon, es wird zuerst das vom Field gerendert, also diese Raute, und dann danach erst das M. Das können wir folgendermaßen ändern, indem wir es einfach davor machen. und gute frage wie lösen wir das so ich bin wieder zurück und man merkt dass ich mich hier kaum vorbereite. ja ich bin jetzt auf einen weitaus besseren weg draufgekommen, gekommen das ganze zu managen nämlich wir schauen einfach vor dieser ganzen rendering sache schauen wir durch den array und tun in das feld reinschreiben dass das eben dass das eben E.Type ist. Ja, äh, komplette geistige Verwirrung vor der Win. Gut, aber wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, dass hier an dieser Stelle 00, wir sehen es jetzt nicht da oben, 00 ähm, das Ding gerendert wird. Gut, das war's eigentlich auch schon zu den Grund, Grundlagen der Entities und in der, nächsten, in der nächsten Folge schauen wir dann, wie wir diese Entity jetzt herumbewegen können, weil momentan passiert noch gar nichts. Ja, Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiederschauen.